BrandenburgerInnen, uns reicht's. So rufen die Frauenverbände zur 31. Brandenburgischen Frauenwoche auf. Heute wird sie eröffnet. Ihr Motto? SuperheldInnen am Limit. BrandenburgerInnen, uns reicht's. Die Frauen hauen ganz schön auf die Pauke. So wie weltweit Frauen, wenn sie für ihre Rechte auf die Straße gehen. Oft nehmen sie Töpfe, um darauf zu schlagen. Oder Putzeimer. Wir haben für Montag, für den Internationalen Frauentag, einen ökumenischen Frauengottesdienst vorbereitet. Wir feiern ihn in der Berliner Sophienkirche und als Lesegottesdienst oder im Kleinen jetzt als Zahnputzandacht. Wir erinnern an die Geschichte von Mirjam und den Durchzug durchs Schilfmeer. Das Volk Israel kam mit Gottes Hilfe aus der Sklaverei in Ägypten frei. Doch die Armee verfolgt sie und am Meer scheint das Volk in der Falle zu stecken. Doch dann geschieht das Wunder. Das Wasser teilt sich, die Israeliten können hindurchziehen und hinter ihnen kommt das Wasser zurück. Die Armee steckt in der Falle. Und dann heißt es, Da nahm Miriam, die Prophetin und Schwester des Aaron, ihre Pauke zur Hand. Alle Frauen folgten ihr, sie trommelten und tanzten. Miriam sang ihnen vor, singt nur Gott, denn Gott überragt alle. Rosse und Reiter warf Gott ins Meer. Singend und trommelnd ziehen die Frauen, zieht das Volk aus dem Wasser heraus. Sie trommelnd, während sie der Versklavung und der Armee der Unterdrücker entkommen. Schon zu biblischen Zeiten ein Vorbild für Befreiungsbewegung. Denn als die Geschichten aufgeschrieben wurden, da haben die Frauen, die am Tempel Musikdiensttaten, dafür gekämpft, dass Mirjam in diese Geschichte aufgenommen wird. Und jetzt ist Brandenburgische Frauenwoche. Der Aufruf, Frauen sind die Superheldinnen des Alltags. Super Mutter, super Arbeitskraft, super gesund, super jung und schön, super Freundin oder Ehefrau, super gestresst. Die Superheldinnen sind am Limit. Damit die Lasten gerechter verteilt werden, müssen wir auf die Pauke hauen.